Jeder, der selbst mal Ohrenschmerzen hatte, weiß, wie schmerzhaft das ist. Und es ist mir absolut klar und auch es ist auch mir auch verständlich, dass man da Hilfe braucht, wenn ein Kind brüllt und brüllt. Wenn es alt genug ist und es äußern kann, dass es Ohrenschmerzen hat, umso besser. Dann weiß man wenigstens, mit was es zu kämpfen hat. Und für viele Eltern ist es ein Riesenproblem, damit umzugehen. Ohrenschmerzen kann man und muss man so schnell wie möglich behandeln im sinne von lindern und dabei spielt es keine rolle um welche uhrzeit es sich handelt das heißt wenn sie mich anrufen in der nacht dann kommt von mir die antwort geben sie ihrem kind so schnell wie möglich ein schmerzmittel ob das paracetamol oder ibuprofen ist das spielt zunächst einmal keine rolle in der regel hat man eines von beiden da manchmal sind die schmerzen so stark dass ein mittel nicht ausreicht es kann in diesem Fall sinnvoll sein, dass Sie, wenn Sie es haben, das zweite Mittel dazugeben. Das geht auch problemlos und nach meiner Erfahrung reicht das auch aus. Selbstverständlich weiß die Oma aus alter Zeit ebenfalls Möglichkeiten und Mittel, wie man bei Ohrenschmerzen helfen kann. Zum Beispiel mit den Zwiebelwickeln. Das heißt, man schneidet eine Zwiebel, macht sie warm, entweder der Mikrowelle oder auf der Pfanne, legt sie in ein altes Taschentuch und direkt auf das Ohr. Bei manchen Kindern wirkt das tatsächlich auch lindernd. Manche wollen aber keine Wärme am Ohr. Die wollen lieber einen Kulpeck, etwas Kaltes aufs Ohr. Auch gut. Alles, was dazu beiträgt, Ohrenschmerzen zu lindern, ist geeignet und richtig. Und Sie können nie etwas falsch machen. Eines allerdings brauchen Sie nicht. Sie brauchen nicht wenn ihr Kind akut über Ohrschmerzen klagt, sofort zum Arzt rennen. Das Wichtigste ist zunächst Schmerzen nehmen. In der Regel kommen diese Schmerzen nicht von einer Ohrentzündung. Das glaubt man meistens. Das kann auch mal ein Grund sein. Aber meistens entstehen diese Ohrenschmerzen durch einen Druck, der vor und hinterm Trommelfell unterschiedlich ist. Der nicht funktionierende Druckausgleich ist Schuld daran, dass diese Ohrenschmerzen entstehen. Und wenn Sie bemerken, dass Ihr Kind eine verstopfte Nase hat, dann kann es sehr sinnvoll sein, zu versuchen, diese Verstopfung zu lösen, denn wenn die Nase frei wird, dann wird auch der Weg zum Innenohr nur wieder frei und damit ist der Druckausgleich wieder möglich. Die Nase frei zu kriegen, kann allein dadurch schon passieren, dass Sie das Kind hochnehmen, im aufrechten Zustand geht auch bei uns im Schnupfen die Nase leichter auf. Ein paar Minuten an der frischen Luft können da auch schon reichen. Oder eben, wenn man hat, abschwellende Nasentropfen in die Nase zu geben. Das zusammen mit dem Schmerzmittel und mit den lokalen Maßnahmen am Ohr, wenn es das Kind möchte und verträgt, reicht in der Regel aus, um die, die Ohrenschmerzen vor allem nachts in den Griff zu bekommen. Selbstverständlich macht es Sinn, vor allem bei anhaltenden Ohrenschmerzen, danach zu gucken, wie es ausschaut. Das heißt, eine ärztliche Untersuchung ist erforderlich. Aber das muss nicht sofort passieren, wenn das Kind über Ohrenschmerzen klagt. Das heißt, es hat auf jeden Fall bis zum nächsten Vormittag oder Nachmittag Zeit. Es kann sein, wenn das Kind gefrühstückt hat, hat es überhaupt keine Ohrenschmerzen mehr. Wenn es kein Fieber hat und es ihm auch sonst gut geht, brauchen Sie überhaupt keine Kontrolle durchführen lassen, sondern erst dann, wenn diese Ohrenschmerzen immer wieder kommen. Wie gesagt, der fehlende Druckausgleich ist der häufigste Grund für Ohrenschmerzen. Eine Ohrentzündung als Ursache für Ohrenschmerzen führt zu einem dauerhaften Ohrschmerz. Man sieht es den Kindern auch an. Sie haben plötzlich eine recht verkrampfte Haltung, im Schulter- und Kopfbereich, sie bewegen sich nur noch so, weil jede Bewegung des Kopfes bei einem entzündeten Ohr extrem wehtut. Auch sind Berührungen des Ohres bei einer Ohrentzündung fast nicht möglich. Kinder mit einer Ohrentzündung, also mit einer Mittelohrentzündung, lassen sich keine Mützen mehr aufziehen, weil dieser Druck auf dem Ohr wehtut. Und Kinder mit einer Mittelohrentzündung haben meist auch Fieber. Wenn also das besteht, ein Dauerschmerz, ein fieberhaftes Kind, ein Kind, was offensichtlich dauerhaft leidet, dann ist eine baldige Kontrolle beim Arzt auf jeden Fall erforderlich. So, ich glaube, jetzt wissen Sie alles, was Sie wissen müssen, wenn Ihr Kind Ohrenschmerzen hat und können es zukünftig besser einordnen. Danke für Ihr Interesse. Grüß Gott und Hallo!